Kapitel 2, Übung A1. Im Büro. Hören und lesen Sie. Guten Tag. Suchen Sie etwas? Ja, mein Büro. Ich bin neu hier. Sind Sie Herr Heinemann? Ja. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Herzberg. Ich arbeite hier als Sekretärin. Kommen Sie, hier ist Ihr Büro. Oh, das ist ein schönes Zimmer. Hoffentlich ist alles da. Dort stehen der Schreibtisch, das Telefon, der Computer, der Drucker, die Schreibtischlampe, der Stuhl und hier ist das Regal. Fehlt etwas? Nein, ich glaube nicht. Vielen Dank, Frau Herzberg. Vielleicht können wir später zusammen Kaffee trinken. Gerne. Meine Telefonnummer ist die vierundvierzig Ganz einfach. Danke. Bis später. Bis später.